Sieg. Oh, hier unter der Brücke. Ja, Fortnite das ist geil. Hey, warum hast du mir das nicht früher erzählt? <lacht> warum kommst du mich damit? Ich erst jetzt? das seit drei Jahren. <lacht> Oder seit vier, seit hey Leute, ich muss euch etwas über mich erzählen. Ich habe noch nie. Fortnite gespielt. Wirklich, noch keinmal. Und das, obwohl mein guter Freund Dielen das mich seit Jahren nervt. Er stellt den Fortnite-Account, lass uns Fortnite spielen. Und ich immer so, nee, will ich nicht. Heute hat Louis mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ableben konnte. Er hat mir versprochen, dass wenn ich mir einen Fortnite-Account erstelle, er mir den besten Skin in Fortnite schenkt. Und da kann ich nicht Nein sagen. Also habe ich mir Fortnite runtergeladen, habe mir natürlich einen Creator-Code besorgt. gebe meinen Creator-Code Conny ein, um mich kostenlos zu unterstützen. Und ich würde sagen, los geht's. Louis, ja. ich bin in Fortnite drin. Oh mein Gott, komm schon mal in unsere Lobby rein. Ich bin bereit. Dann, ready, Trio, Dann Let's los, go. meine erste Ew. Runde Fortnite. Und wo willst du in deiner ersten Runde landen? Na, <lacht> Direkt. Hinziehen. Natürlich, ich bin ein Profi. Digga, ich habe seit zehn Jahren kein Fortnite gespielt. Das gar nicht vor, das Ich hab, ich hab Noob-Luck. Noobs yeah. sind immer lucky. Oh mein Gott, ja! Wie mache ich Emotes? Äh, mit B. B. B gedrückt halten und dann suchst du dir einen Emote aus. Aha. Hey Leute! Wo bist du? Hier. Hey, hey, warte, hey. hab ich den auch? Okay. okay wo, das ist der Battle-Bus. Wie danke ich dem Busfahrer? Mit B. Mit B. Okay, und wie springt man raus und wann? Ähm, mit Leertaste. Wo willst du überhaupt hin? Willst du Tilted. Wirklich, Tilted. Okay. <lacht> Na dann. Ich habe mich beim Busfahrer jetzt bedankt und du sagst mir, okay. wann ich springen soll. Ja, äh, ungefähr jetzt. Okay. Ja. Jetzt. Raus und dann Richtung Tilted. Ab geht's. <lacht> okay. Das ist ein Video. Was, da bist du. Also, ja, du kannst ruhig kann noch ein bisschen runtergehen. Du das. kannst ruhig noch ein bisschen runter. Naja, voll. Nochmal okay. Leertaste drücken? Ah, kannst du nicht mehr? Okay. Nee, kann ich nicht mehr. Habe ich schon getan. Irgendwie komme ich immer noch nicht drauf. Klar, dass ein Ich bin oben auf dem Turm. Ich bin nicht oben auf dem Turm. Oh mein Gott. <lacht> ich bin hier. Nein, schieß doch nicht <lacht> auf mich. <lacht> Nein! <lacht> Ja, so. oh <lacht> Wer ist ein also. Gegner, Luis! <lacht> Pass auf, rechts hinter dir ja. ist ein Gegner! Daniel! Wo weißt du das? Hä? Auf der Straße! Ich töte ihn! Töte ihn, mein Rächer! Ja, Mann! Du bist der Beste! Warte! Ich muss ja, dich Mann. mal kurz wecken! Okay, danke! Bruder, du bist so ein Ehrenmann! Warum also, bist du eigentlich so eine Hübsche? Ich bin Ari Grande. Ariana Grande wollte mich das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, umbringen. Oh, ich hab so. ein Zelt! Ich ruhe mich im Zelt aus. Ihr kümmert euch um den Rest. Ah ja. Oh, ich hab ihn genockt. Du hast ihn genockt? Zelt. Ja, Mann, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin Level 2. Zelt abbauen. Ich baue das Zelt jetzt ab. Wie kann ich sprinten? Oh, es gibt ja. Sliden mit Z Steuerung? Ja, ja. ja. wir nennen das. Aber warum Haus rein? Ja, weil draußen Gegner sind. Ja. Mhm. Das war dein erster shield -Trunk. Ja, mein erster shield <lacht> Ich habe eine Pistole, ich hab mein... Louis. Ich habe eine Pistole. Den nicht töten, ne? das, das ist nicht ein Freundlicher. An. Achso, ah! Ich hab. Ja, Hier, Mann! Was fällt dir ein? Du Wicht, du Schuff! Ich Du Kunde! Einzelne. Oh mein Gott, Anton, komm mal her! Oh! Ich habe ein Glühwürmchenglas, was kann ich damit machen? Äh, tu äh, es nicht werfen. werfen und dann tust brennt alles. Yeah! Tust ich brauch erst erstmal Materialien, ja? Ja. <lacht> yeah. Hast du eine Waffe? Hast du im Bett eine Waffe? <lacht> ich hatte am Anfang keine, ich hatte am Anfang eine Pistole, ja? Wo kommen dann die Wie Schritte du, her? <lacht> ich werde auch mal Ha, ah, ich hab einen! Hast du ihn auch äh, finde für Ich für ihn! Gut, damit er sein Spiel Spaß verliert. Ja! Da Wir stehen unter Schuss. So, so, hier und ja. Wie baut man ja? Aha. Deine Daumentaste? Daumentaste, ja, und dann kann und ich dann das Material ändern. Ach, und bauen ja. einfach links, klick. Und dann drückst du ich Q wieder, mal. um wieder ins Waffending zu kommen, ne? Cool. Oh mein Gott, Fortnite ist so geil, ne, Anton? Ja, Fortnite ist geil. <lacht> Ey, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Warum kommst du <lacht> mir damit erzählen? Ich erst redige jetzt? das seit drei Jahren. Oder seit vier? Seit vier? Jahren <lacht> <lacht> seit, vier <Jahren. lacht> seit vier Jahren, ja, ja. Ich ich seit fünf, das Spiel gibt schon. Okay, vier. Ja, mein Hut. Du kannst es haben. Ah oh, ja, ich will das haben. Komm her! Hey, jetzt sie. Ja. Ich bin Fortnite. Ja, wir müssen jetzt gehen, weil jetzt die Zone kommt. Die Zone oh, die Zone kommt. kommt. Oh, oh wir müssen los. Aber sowas war. Was bedeutet die Zone kommt, Leute? Dass wir jetzt hier runtersliden. Yeah! Ach, du heiliger Bimbam. Und was ist in der Zone, wenn wir da sind? Dann leben wir. Ah. Heißt ah, das, jetzt leben wir nicht? Oh. Ja, wir sind gerade so. sind jetzt in der Unterwelt. Oh, da ist jemand. Wo? No. Bei mir. Hab ihn einmal? Okay, ist dort. Okay. Das, nein, das sind diese Geheimagenten, die böse sind. Die sind böse? Ja. ja Entschuldigen Sie, nicht. Sir, sind sie böse? Oh, nee, der ist gut. Schau ich sie einfach nicht an. Sonst killt er dich direkt. Warum gibt es so... Ah! Oh, mein Jesus! Gott, schnell. Rein. rein hier, schnell. Ah! Schnell, rein hier. Rein hier, schnell. Ah! <lacht> Ich war auch Du hast mich raus. nicht gewarnt. Da oben ist jemand. Ah oh, nee, das ist nur, das ist nur Luft. Du hast <lacht> mich nicht gewarnt, dass das passieren konnte. Wir leben noch. Ich muss campen. Ah. Also ich würde nicht so offen Nein. hier rumlaufen. Komm, wir verstecken wir uns so lange. Ich Bleiben. bin versteckt, Bleiben. warte. Ich bin versteckt. Oh, da hinten sind drei Spieler. Da hinten. Ich habe einen Hit getroffen. Ich auch. Alle tot? Nein, einer lebt noch. Ja, Easy. Ganz schnell weg, wir haben echt viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Boah, das könnte Winu werden, ne, Anton? Ja. Dein erster Win in oh Fortnite God, in deiner ersten Runde. Runde. Und da hinten ist jemand. Oh, hab ihn getroffen! Genau, gerade. Oh, hab ihn. Ja. Okay, okay, Jungs, was du machen musst. wir jetzt? Also, ich hab hier dieses Glühwürmchen-Ding. Nein. <lacht> naja, und. Das, das, das nein, das wollte. Du <lacht> <lacht> <lacht> Ich könnte sie ja freilassen. Was hier können wir warten, ich schnack ein Zelt auf. Da, da, okay. da ist einer. Hey, ich seh da gar nichts. Er sind die Bushes verschwunden. Ich sehe niemanden. Ja, so die, sind so alle, die sind alle in diesen Feldern drin. Die sehen wir nicht. Wir müssen nee. da erst rauskommen. Da unten, schleicht doch jemand Und. lang. Hab ihn einmal gehittet. Okay, nieder. Die sind alle da drin, ne, in der Zone jetzt. Oh, ja, wir haben wir gewonnen. Epischer uh. e Sieg, mein erstes Match ist ein epischer Sieg. Uh. Wir haben es geschafft, Leute. Ein Match, ein Sieg, nie wieder Fortnite, perfekte KD. <lacht> Der war jetzt also nicht, der war jetzt nicht so episch, der Sieg, aber. Das war so ein epischer Sieg. Wir sind beide in der Zone gestorben. Ja! Ich <lacht> weiß nicht, auch, auch nicht, wir hatten nur Noobs als Gegner, das ist genial. <lacht> ich dachte, der ja, wird nur noch von Pros gespielt. <lacht> naja, ich bin ja jetzt ein Fortnite-Veteran. <lacht> <lacht> Und ich wurde beschenkt von Boss Obama 187. Oh mein Gott! Es ist der Hinsetzen-Emoji! <lacht> Oh yeah! Einfordern! So, jetzt habe ich direkt einen coolen Skin, ja? Ich bin kein No-Skin mehr. Oh. Aber Louis, du musst mir immer noch den besten Skin in Fortnite schenken. Das war der Deal. Ja. Ja, ich weiß. Ah. Einstellung. Gut, dann seid ihr alle episch bereit. Ich bin so episch bereit. Okay, wo landen wir diesmal nicht? Sollen wir nicht zu Daily Bugle gehen? Daily Bugle. Bugle. Drei, zwei, zwei, eins. Ja, Und noch nicht. Noch nicht. Bugle raus. Okay. gehen raus. Ich habe keine Ahnung, wie man lootet. Ich hau einfach Sachen kaputt. Ja. Und noch so lootet. Anton hier, hinter dir. Ach so. Dann machst du das auf. Und jetzt nimmst du das. Ich hab's was. Ich hab's was. Ich hab's was. Ich hab's geschafft. Yes. Und dann kannst du damit slideen. Woo! Ich kann das nicht. Da bin ich hochgeflogen. Ich bin Spider-Man! Ich, Spider ich glaube, wir müssen zur Zone, oder? Yeah! Ja, wir, wir haben mich. genug Zeit. Ich, ich bin tot. <lacht> <lacht> ich hole dich, Anton. Ich muss erstmal gucken, wo wir hin müssen. Aber ja, nach vorne. Das, das, okay. klar, da ist ein Gegner. Irgendwo bei anderen ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Oh mein Gott, ich werde ich angeschossen. Wo, warum ist da ein riesen Vizierer da drauf? Ich komme! Ich komme! jetzt Mundi für meine Sniper. So. Und da bin ich schon wieder zu spät gekommen. Auf wen schießt du, Daniel? Auf die ich Menschen Einfach drauf springen und hops nehmen. Drauf springen und hops nehmen? Genauso wie Daniel. Genauso wie Daniel. Ich bin zwei Domellen. Da ist direkt okay. einer. Okay. Drauf springen und hops nehmen. Drauf springen und hops nehmen? Wir <lacht> können einfach nichts machen. Oh, da hinten ist jemand. Hab ihn. Ah. Doch, ich weiß aber nicht von wo. Ist ist ah, da! Ist. Hab ihn einmal oh hab ihn. Ein One -Hit. One -Hit. Ich, ich Hab ihn. Ein One-Hit, One-Hit, ihn. Ich habe die ganze Zeit auf dein Symbol da hinten geguckt. <lacht> ich habe in der Runde noch nicht einen Gegner angeschossen. Oh, <lacht> oh. Ja. Wie viele Kills habt ihr alle? Oh das äh, sind äh, zwei. Okay. Ach, ich ich mein zwei. Schuss ging schon wieder daneben. <lacht> Ich glaube, ich habe dir gerade noch irgendwie den Kill geklaut. Ne, ich habe daneben <lacht> geschossen, deswegen. Moment, okay, oh, wer, wer ist der denn Wo kommt der denn her? Ist denn NPC, Ding? Oh, oh. Jetzt das hab ist ein MPC-Ding. Ich glaube, ich habe mal den Kill geklaut, Anton. Yeah. <lacht> Ey Leute, ich, ich bin's wieder. Euer Conny. Ich bin's auch euer Conny. <lacht> also, yeah. Und ihr so. Was ist denn der letzte Gegner? Also, der Typ wollte auch gerade irgendwie das Eier seines Lebens. <lacht> <lacht> und wir denken uns so, YOLO! Ja. <lacht> es ist auch so OP mit diesen Sch Dingern, ne? Wer hat den Riss genommen? Wer hat den Riss genommen? Ich. okay. Oh, ah, hier unter der Brücke! Komm, oh, oh, gib ihm den Anton, gleich den Anton, lass den Anton auch. Nein! Oh, ich... <lacht> oh, Mann! <lacht> Wer hat ihn mir geklaut? Aber, aber ich leise. hab mich gerade voll <lacht> episch hingeschwungen! Einfach zwei Matches und das zweite Match auch wieder ein epischer Sieg. <lacht> Wir sind so gut. Ich glaube, wir sind einfach nur in einer sehr, sehr schlechten Elo. Ja. <lacht> und ich glaube, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was für ein Noob ich bin und dass ich nur Luck hatte. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.